Dass der Name des Herrn und uns Gottes gepriesen sei. Es ist immer ein großes Vorrecht für mich, hier zu sein. Coeur, je und ich möchte von ganzem Herzen Bruder Bernhard für die Einladung danken. Je aussi de aussi. Und ich bin sehr froh zu sehen, die anderen Brüder, die aus anderen Ländern gekommen sind. Bruder Marcio ist hier. De Dieu. Nun und ich glaube, dass die Gnade Gottes wird die Möglichkeit haben, die Diener Gottes zu hören. Und ich danke Gott für das Vorrecht, mich wiederum hier zu befinden heute. Dass wir Gemeinschaft haben können, um das Wort Gottes herum mit euch. Nous wir leben für den Herrn und wir sind dankbar, dass der Herr uns auch erwählt hat und dass er uns die Gnade gegeben hat, mit ihm zu wandeln. Dieses Vorrecht, das wir haben, dass wir erkennen die Zeit, in der wir leben. Und wir sind ihm sehr dankbar, dass er sich uns in einer Zeit wie dieser geoffenbart hat. Und wir können mit Sicherheit sagen, wir wandeln nicht in Dunkelheit. Denn der Herr, unser Gott, hat uns die Gnade geschenkt, dass wir den Tag unserer Heimsuchung erkannt haben. Wir danken unserem Gott, dass er einen Plan hat. Gott ist kein Mensch wie wir. Menschen können sich verändern in der Art und Weise, wie sie Dinge tun. Aber Gott ist ein Gott. Er kann seine Art des Handelns niemals verändern. Er, er bleibt immer derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und weil er Gott ist, kennt er das Ende vor dem Anfang. Donc, Und deshalb kontrolliert er alle Dinge. Ça, Und deshalb haben wir Vertrauen in ihn. Ça, okay. in deshalb Et haben lui. wir Glauben an ihn. Denn das, was er sagt, das glaubt er und das bestätigt er. Und das zeigt uns, dass Gott sich selber respektiert und er möchte respektiert werden und er möchte auch geehrt werden. Er wacht über sein Wort, denn er möchte, dass er verherrlicht wird. Und deshalb das Wort, das er verkündigt hat, dégradet, jede Sache, die er vorher gesagt hat, ist responsable des er ist verantwortlich für sein Wort. Ich bin nicht verantwortlich für das Wort Gottes, denn es sind nicht meine Worte. Aber Gott ist verantwortlich für sein Wort. Denn es ist das Wort Gottes. La seule que moi die einzige Verantwortung, die ich, ich selber habe, frères, genau wie die anderen Prediger und mein Bruder, de la es, que es ist einfach, das Wort Gottes zu predigen. Pas Pas parole, nicht meine Worte, la sondern das Wort Gottes. <laughs> Denn Gott, ne jamais sur ce que moi je dirais. er wird niemals über das wachen, was ich selber sagen könnte, sur sur sondern er wird immer über das machen was er bereits gesagt hat. Pourquoi, yeah. de de Dieu, und deshalb als Diener Gottes, wir haben die Verpflichtung devoir, und wir haben die Aufgabe, de so, alleine in dem Worte de Gottes zu verbleiben, moi, nicht in dem was ich denken kann, aber in dem, was Gott selber gesagt hat. Und ich möchte deshalb mit euch lesen, heute in Matthäus Kapitel 2. Matthäus Kapitel 2. Wir lesen von Vers 1. Und zwar Matthäus Kapitel 2, Vers 1 sagt, Jésus est un né à Bethlehem, au temps du roi Voici donc de base de à Jesus geboren Bethlehem in la Zeit des Königs da kamen die Weisen vom Morgenlande und sprachen. Et dire Où est le roi des Juifs, qui vient de car nous avons wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Und da das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. tous les principaux und auprès Christes, und ließ versammeln alle hohen Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschte von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm zu Bethlehem im jüdischen Lande: Denn also steht geschrieben, Propheten. der und du, du, du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist mit nicht die Kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir soll kommen der Herzog, der über mein Volk Israel ein Herr sein. Amen. Amen. Wir werden beten. Geliebter Erlöser. Dein Wort ist wahrhaftig, dein Wort. Ich möchte dir danken heute Abend für die Gnade, die du uns schenkst, dass wir hier sein dürfen mit deinem Volk. Oh, Herr, ich bitte um Deine Gnade, dass Du kommst und dass Du zu uns sprichst, denn wir brauchen Dich, und zwar Dich allein. Unsere Herzen brauchen Dich. Da, wo ich gefehlt habe, bitte ich Dich um Vergebung. Ich habe Not, dass Du mir hilfst und dass Du mich erhältst. Gib mir die Gnade. Dein Volk und ich, wir brauchen dich. Sprich ihn so zu uns. Segne deinen Thun, der übersetzt. Und dass du ihn erhältst Und dass du ihn seist. Und ihn stärkst. Ich bitte dich darum. Im Namen Jesu Christi. Amen. Ihr dürft euch setzen. Nun, wir haben eine Schriftstelle gelesen, die jeder gut kennt c'est vraiment merveilleux de voir la manière d'agir Dieu on wunderbar zu sehen de voir que le seigneur notre dieu veille vraiment sur ce que lui il a déclaré de sa propre er et aussi de, de, de constater une chose ce que Dieu ne pourra jamais manquer à un peuple qui peut le servir et qui und dass Gott wird niemals fehlen, ein Volk, das ihm liebt und das ihm liebt. Faire, egal was Menschen tun mögen, und egal was Nationen für Entscheidungen treffen, Dieu toujours Menschen immer ein Volk, das in dem, was Gott hat immer ein Volk, das in dem verbleibt, was Gott erklärt verklärt hat. Und warum? Dieu le dit, Denn so wie Gott selber gesagt hat, sur, nun, wenn ihr schaut, den Regen der Feld, und, und dass dieser Regen nicht zum Himmel zurückkehren kann, bevor er seine Arbeit nicht erledigt hat, die Erde zu benetzen, ici, ich glaube, ich glaube, ich habe es hier schon gesagt, jamais, que et la Terre existent, niemals seitdem Himmel und Erde bestehen, retomber, haben wir noch nie <coughs> beobachtet, dass ein Regentropfen nur bis hier fällt und dann wieder zurückgeht, ohne die Erde zu berühren. Des cieux, Wenn der Regentropfen vom Himmel fällt, muss der Regentropfen absolut auf die Erde herabfallen. <coughs> und Gott hat gesagt, Ainsi en est-il de ma parole. Et so Elle ne peut pas retourner à moi sans avoir accompli le dessein pour lequel la parole a été envoyée. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, je dire. Et nous tenons pour d'autant plus certaines und er sagt, wir haben eine sichere, wir nehmen als sicher an, la oder wir haben als sicheren Grund das prophetische Wort. Tout und ja, und dass wir dort darauf Acht haben auf dieses prophetische Wort. Tous ceux qui ont connu Alle die, die den Herrn gekannt haben et <coughs> parole, und denen sich Gott bekannt gemacht hat, de la sie pour haben immer die pour Wichtigkeit pour des Wortes des des Gottes erkannt. Und sie haben erkannt, dass Gott an seinem Wort festhält. Und wenn er einmal etwas verklärt, erklärt, dann muss er sein. Dann können wir absolut sicher sein, dass diese Sache auch eintreffen wird. Donc, de ne de un de und, und deshalb kann Gott niemals fehlen, ein wahres Volk von Anbetern. Denn wenn Gott sein Wort sendet, la qui la de Dieu, und das Wort, das aus dem Munde Gottes hervorkam, à la vision de Dieu, es ist die Vision Gottes, à la de Dieu, sie, es sind die Gedanken Gottes, à la Donc que elle sait qu'elle doit accomplir ce que tu as. Und deshalb wissen wir oder er weiß, dass es das ausführt, wozu er es gesandt hat. Donc, si Dieu en croit, und so, wenn Gott es gesandt hat, il un pour cette muss partage. er ein Volk haben, das diesem Wort Glauben schenkt. Egal, was diese Welt Amen. tut, que le monde peut comme und egal, welche Entscheidungen diese Welt trifft, dans temps, nous und es ist so in der Zeit, in der wir heute sind, Nos Ont pris des décisions, unsere Entscheidungen, que l'homme avec l'homme peut se marier donc l'homosexualité Mann Mann also une femme et que une femme avec une femme peut vivre et cest à et que une une une aux une du Seigneur une abomination aux selbst wenn die Welt sich weiterentwickelt. Selbst wenn man die Menschen dazu drängt, so zu leben, wird es immer ein Volk unter den Völkern geben die sich zur Seite stellen die die Position für das Wort Gottes einnehmen. Dieu ne peut pas denn Gott kann nicht versagen oder beiseite treten. Et voilà, il avait depuis les temps anciens. Und er hat dieses von Alters her verkündigt. Une parole telle que sortie des Und er hat gesprochen von... Die also er sagt, ein Stern wird aufgehen in Jakob. Ja. Ja. Dort in Kapitel 2, in Matthäus, in Matthäus, 2, in Matthäus Kapitel 2, haben sie gefragt, wo ist nun der König der Juden, der geboren werden sollte? Ja. Denn wir ja. haben seinen Stern im Osten gesehen. Ja. Und wir sind gekommen, ihn anzubeten. Nun, diese Männer waren im Orient. Es war bereits ein Wort in den Heiligen Schriften ausgesprochen worden. Jakob l'avait prononcé dans sa prière, lorsqu'il priait pour Judas. Jakob hat es ausgesprochen, als er betete für Judah. Venu pour und als dort Biliam kam, um das Volk Israel zu Lorsque verfluchen. Maudire, und als Balak ihm gesagt hat, komm, verfluche diese. Et il dit pour maudire, und er stand auf, um das Volk zu verfluchen. Dieu a la de la de en Aber Gott hat den Fluch im Munde Biliams in eine Segen verwandelt denn das Volk, was Biliam verfluchen wollte, war dieses Volk, das Gott führte. Und als Biliam schaute, schaute, Dort in, unten im Herzen Williams le de pour avoir les kathos, les présents, que war tatsächlich das Verlangen Israel zu verfluchen, um die Geschenke des Königs zu bekommen. Aber als er sich hinstellt und anfangen wollte zu fluchen, aber dann fing er an zu weissagen. Il a, il und er sagt, ein Stern ist aufgegangen in Jakob. Und er wird herrschen und regieren und er wird König sein. Und so können wir hier heute sehen, là Orient, dort im Orient, là. dort war ein Volk, peuple, unter diesem Volk, un gens là. da war auch eine Gruppe von Menschen. Gott hatte vorher gesagt, Sagt, dass er etwas tun will und, und wisst ihr diese Schriftstelle wo es steht vom Sternen Jakob ist so klein und dass viele dieser vielleicht keine Aufmerksamkeit geschenkt haben aber da Gott es gesagt hat und das Wort sich erfüllen muss muss es Menschen geben die diesen Worten Glauben schenken denn Gott kann nicht leere Worte machen. Chose, Wenn er etwas sagt, er weiß genau, was er Et sagt. Und diese Männer, die im waren, sie hatten auch eine Kenntnis der Schrift zu der Zeit. De de Und zur Zeit der Erfüllung dieser Schriftstelle. Ah, se effectivement. als dieser Stern sich kuntert <coughs> haben sich diese, sind diese Männer aufgestanden se und warum sind sie aufgestanden que chose avec eux. denn etwas ist mit ihnen geschehen sie lebten in einer Welt mit allen anderen Menschen savez, und wie ihr wisst dans les temps so ancien, dort in dieser früheren Zeit All die Völker, sie haben alle den Himmel untersucht, <lacht> so wie die, die, also die Weisen die Weißen haben immer die, die auf den Himmel geschaut, oder auch die, ja, die Schiffer haben sich am Himmel orientiert. Okay, die Fischer auf dem auf dem Himmel auf dem Meer haben sich am Himmel orientiert zur Navigation und immer zu den Sternen geschaut, um zu wissen, wie sie navigieren sollen. Donc, tout le monde les also zu de der Zeit hat die ganze Welt immer in dem Himmel tout geschaut. Und alle Menschen haben sich die Sterne angeschaut. Donc, ciels, Aber als sie die Augen auf den Himmel richteten und sie sahen alle Sterne wie alle anderen Menschen Et Aber etwas ist geschehen. Diese Männer, die wir die Weisen nennen, Ils aussi comme tout le monde. sie haben den Himmel betrachtet wie alle anderen. Tout le monde aussi dans comme tout le monde. und sie sahen die Sterne wie alle anderen auf, avec aber was geschah mit diesen, ce que quand ils ja. ciels, als sie in den Himmel schauten, les part, alors que les ne pas ce wurden ihre Augen auf etwas gerichtet, was die anderen nicht gesehen haben, ont vu warum haben sie diesen Stern gesehen Et autres, ja. ne ja. voir. und die anderen konnten den Stern nicht sehen. Regardez. Auch wenn sie schauten, ist doch alles Gleiche Aber sie, als sie diesen Stern sahen, haben sie gesehen, dieser Stern war besonders und dass seine Art zu reisen besonders war. Alors, was hat sie gedreht? Sie haben immer auf den Himmel geschaut. Les les pour voir avec Nun, die einen haben auf den Himmel geschaut, um zu sehen, wie sie hier Aber sie, als sie den Himmel sie ciel, als sie den Himmel anschaut, sie hatten, auf eine Verheißung Gottes Ne pas comme les sie haben den Himmel nicht angeschaut wie die anderen ne sie schauten auf den Himmel weil de dort eine Verheißung in der Schrift war ne mange und der Gott der niemals versagt er wusste dass er die Verheißung ne hat. dass dort ein Stern in Jakob aufgeht un und dass er ein Volk haben und Volk, will und dieses Volk, von dem die Prophetie handelte, nun, es, in diesem Volk, es arbeitete im Inneren ihrem Herzen. Sie konnte nicht ruhig bleiben, denn das Wort war verkündigt worden. Es betraf sie genauso. Auch wenn sie waren in der Welt wie jeder andere, aber ihre Art zu schauen war nicht die wie von allen anderen. Und deshalb, als sie den Himmel untersuchten, haben sie diesen Stern gesehen. Je voudrais que vous C'était des hommes comme tous les autres êtres humains. Ils ne vivaient pas en Israël. Ils étaient loin, d'Israël. Ils étaient loin d'Israël. Ils loin d'Israël. territoire où ils étaient. Des hommes comme vous et moi es waren Männer wie du und es waren Menschen so wie sie damals lebten aber schaut was dort geschehen nun der Fakt dass sie einfach nur einen Stern sahen der anders leuchtete als die anderen Sterne da haben sich diese Männer entschieden dass sie ihre Ihre Koffer packen, dort in ihrem Land, wo sie waren, un und semaine. sie haben sich auf den Weg gemacht, und zwar nur wegen einem Stern, den sie im Himmel gesehen haben. Und ihre Nachbarn haben bestimmt gesagt: die sind doch verrückt. Ein Stern wie jeder andere Stern. Halleluja! Aber dieser Stern doch, pas comme les er war nicht wie die anderen Sterne. Ouais, es war der Stern, der Zeugnis ablegte, dass Gott am Handel war. Autres, ne Nun, für die anderen bedeutete dieser Stern absolut nichts. Eux, Aber ihnen bedeutete dieser Stern Je etwas. Ich möchte, dass ihr etwas versteht, Brüder Wenn wir Glauben haben an Gott, dann wir ein, muss das einen großen Unterschied machen zwischen dem Fanatismus und, und dem wahren ja, ja, Glauben in den Dingen, die Gott betreffen. Si Denn es ist wirklich so nah beieinander. Nun, es gibt einen fanatischen Glauben und man glaubt, man hätte wirklich den Glauben Gottes, aber der Glaube, der von Gott kommt, der wird niemals Fanatismus hervorbringen. Der Glaube, der von Gott kommt, er wird sicherlich hervorbringen das Wort Gottes in euch. Dieu de Dieu. Denn dieser Glaube, der von Gott kommt, donné, er wurde euch gegeben, ce Dieu damit ihr das glauben könnt, was Gott gesagt hat. Und das, was ihr versteht, la foi, dass der wahre Glaube, er ist nicht Fanatismus, la foi, aber der wahre Glaube elle ist Offenbarung. Oh. Ah, der Glaube ist eine Offenbarung. Was denn als sie diesen Stern sahen, es wow. waren Männer wie du und ich. Aber sie haben sich hingekommen, <messun> haben sich gegeben. Aber wegen einem Stern. Und sie haben sich auf den Weg gemacht. Und sie waren überzeugt, dit, denn sie haben gesehen hier, wo ist der König, der neugeborene König der Juden? Sie waren sich absolut sicher, Und dass durch die Tatsache, dass dieser Stern erschien, sie mussten der Messias ist tot. Comment avoir Woher konnten sie diese Sicherheit haben? Que irgendwo, des bar, c était, c était der Fakt, dass sie den Stern sahen, ne de ihr Glaube war kein Fanatismus. No, no, la cela, la vérité, sie oh, haben die Offenbarung empfangen, dass dieses die Wahrheit ist. Mein Bruder, meine Mutter, so müssen wir handeln mit den Dingen Gottes in der Zeit, in der wir heute leben. Ihr müsst immer absolut sicher sein, dass Gott derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Er kann seine Art des Handelns nicht verändern. Das, was er immer tat, die Methode, die er immer benutzt hat, seit dem Anfang, er hat dieses niemals verändert. Er hat gesagt, ich bin derselbe, vom Anfang, und zwar auch bis zum Ende. Denn er ist Alpha und Omega. Und seine Art, Dinge zu tun, kann sich niemals Das, was er im ersten Zeitalter tut. das tut er auch im zweiten Zeitalter. das, was er im zweiten tut, tut er auch im dritten, im vierten, im fünften bis zum letzten Zeitalter. Es Gott wird sich niemals verändern. Er wird immer das tun, was er vom Anfang an getan hat. Das Problem sind wir, die wir als Gläubige berufen sind. Hier hat er uns gesagt. Als wir seinen Stern, wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, um anzubeten, so viel Deklaration sie haben eine noble Erklärung abgegeben. So die Uhe, die Sie sagten, wo ist der neugeborene König der Juden? Und sie sagten, denn wir haben seinen Stern gesehen. -dire que nous Und deshalb sind wir absolut sicher. Diese Männer waren absolut sicher. Sie waren sicher, darin. Messias. Que le roi des Juifs était vraiment né. ce qui est des touchant était vraiment on le dit des Juifs était vraiment en Que ils étaient des Juifs était vraiment né. Que le roi des Juifs était vraiment Que des Juifs des mois et des mois des mois et des Dans le ville de Jérusalem, où on adore le véritable Dieu. Oui. C'est dans de ville. et et in cette ville-là posent bien la question Parce qu'ils étaient sûrs, de Parce que, les gens Dieu. Pourquoi Parce que les gens, effectivement, auxquels les prédicateurs, les prophètes, tout denn sie hatten doch dort die Prediger, die Priester, die Synagoge, alle sprachen doch dort von Gott. Nun, das war doch kein heiliges Land. Das war doch Gottes Volk, das lebendig war. Und sie haben doch das lebendige Wort Gottes lise, vous, Denn sie lasen doch die Schriften jeden Tag. Und sie lasen doch die gesamte Schriften. Und sie lasen doch die gesamten Schriften. Sie haben Kommentare darüber gemacht. Und das ganze Israel. Wartete doch auf den Messias, der kommen sollte. Ach, ich will. Ich will saber, dass, Israel existe, nun, wir wissen, wenn Israel existiert, wenn si diese Erde existiert, sie muss, muss existieren, weil der Messias dort erscheinen sollte. Si ne denn wenn der Messias nicht kommen würde, dann brauchen wir auch Israel. Nicht wichtig, Israel ist Israel. Israel. Denn der Boden Israels war da, weil der Messias dort erscheinen sollte. Also. Und deshalb konnte Jakob sagt, Josef sagt, er sagte zu seinen Sohn Gott wird euch hier in Ägypten wiederum heimsuchen und wenn ihr von hier geht, dann vergisst nicht meine Gemeinde nehmt meine Gebäude mit. Er sagt, hört was der Botschafter sagt, nein. Gott hat euch nicht mit dem Botschafter verheiratet. Und Gott wird euch nicht mit dem Botschafter. verbinden Gott verbindet euch mit seinem Geist. Denn der Geist ist Gott selber. Donc, toi, mein Und deshalb, du meine dir. Mein mein die Botschaft ist zu dir. gekommen, um dich zu Gott selber zu bringen. Donc, ja, Denn so, der Ohren hat, er höre zu, was der Geist den Gemeinden sagt. De Und in dieser Zeit sagt Gott zu seinem Volk, Donc, oder das, was Gott sagt zu seinem Volk in dieser Zeit. Und das ist die Absicht, die Gott hat mit seinem Volk. Und sie kommen an an diesem Ort. Und wie ich eben sagte. Dass Israel heute existiert und dass das verheißene Land heute existiert, es, es ist deshalb da, weil der Messias erscheinen muss. Und das könnt ihr verstehen, Brüder, Schwestern, wenn ihr die Bibel nehmt, vom ersten Mose an, Zeigt euch Gott seinen eigentlichen Plan. Er zeigt euch seinen Plan und sein Programm. Und ich habe immer sagen dürfen: Dieses ist das Wort Gottes. Aber wenn ihr Jesus aus diesem Guru aus diesem Jesus nicht da ist, aus diesem Guru ist diesem Guru aus diesem Guru aus diesem Guru aus diesem Gottes ist ist Halleluja. Warum? Denn die Bibel Bible parole. Am Anfang war das Wort. Das war bei Gott Und war und alles sind dadurch gemacht. Und was sagt er uns? Amen. What? Amen. Also in dieser Welt. Amen, la denn wenn das Wort nicht leben ist, dann nutzt es Jesus Jesus Christus ist unser Keim des Lebens. Er ist der, der das Leben gibt, dem Wort. Und deshalb kommt Gott von Ersten Mose. Er hat immer Jesus so mein Bruder, meine Schwester, all die Propheten und Heiligen, die gekommen sind, und, Moses, und auch Jakob, all die Propheten, und Heiligen, die Gott zu Abraham sprach, er sagte in Isaac: In den ganzen Heiligen Schriften, bis zum Apokalypse, der Offenbarung. Die die Mary, Jesus, er sagt, der Herr ist Jesus, habe meinen Engel gesagt. Doch Jesus ist die Parol des Gutes. Und deshalb, mein Bruder, meine Schwester, dass sie Israel existen. De, dass israel heute existiert es ist weil er dort erscheinen muss er ist der erlöser israel ja. de und israel hat seinen erlöser nötig ja, und dort in dem land der verheißung und vu. dort kann gott erfüllen was er vorausgesagt hat und deshalb diese Erde Dort im Garten Eden, Die Gott kann, konnte sagen: nun, Satan, als er Eva verführte. Nun, wir haben gesehen, dass der Fall hineinkam der Führer, der Führer, der Führer, der Führer. und der Mensch war in dem Fall in der Verdammnis und Satan sagte, jetzt habe ich gesehen. Jetzt ist es erledigt, ich werde die Erde beherrschen. Aber Gott kommt und sagt zu ihm, ich werde Feindschaft setzen zwischen deinen Nachkommen und zwischen den Nachkommen des Weibes der Frau. Dort ist ein erst Mose, nicht wahr? Und diese Frau sollte vorher kommen? Ägypten? Aus Ägypten? Nein, meine Herren. Es musste, dass Israel existieren. Denn sie musste aus Israel kommen. Wenn Gott so spricht... Nun, Abraham war noch nicht da. Aber Gott hat das Land Israel schon gesehen. Denn der Same des Weibes, er konnte nur durch Maria kommen. Gott hatte schon Maria gesehen, ohne dass Maria überhaupt schon existierte. Und deshalb der Boden Israel, wenn er existiert, es ist, weil der Messias kommen muss. Seh, mein Bruder, meine Schwester, Gott macht nichts aus Zufall. Dem Gott, dem wir dienen, wie er sagte zu der Frau am Brunnen, er sagt, ihr betet an von dem, was hier nicht ist. Wir sind aufgerufen, wahrhaftig Gott zu kennen. Nun, wir kennen zu viel von Predigern und zu wenig von Gott selber. Aber das, was Gott von uns erwartet, dass wir ihn viel besser kennen als die Prediger. Denn, denn wir sollten so sein, das Volk Gottes, wenn wir das Volk Gottes sind und wenn wir auch darüber sind Söhne, Töchter Gottes, wir sollten unseren Vater kennen. Denn wir müssen eines verstehen. Er und ich, wir sind nur Diener. Ich, ich hoffe, dass ihr die Ohren dafür aufnimmt. Ich gebe euch ein Beispiel. Er, er hat ein Haus. Ein Beispiel. Ein Beispiel. Vielleicht hat er ein Schloss. Ich gebe ein Beispiel. Und in seinem Schloss? Ja, ist klar. Dort hat er Sklaven und Diener. Und seine Pferde sind dort Zimmer. Einer kümmert sich um die Kühe, der andere um die Schafe. Und da sind auch Diener, die das Essen vorbereiten und im Haus vorbereiten. La qui est dans cette maison, Aber die Person, die wirklich wichtig ist in dem Haus, lui, das ist er als Chef des Ganzen. Il a des et des und er hat Söhne und Töchter. Und sie leben auch in diesem Haus. Là, ça, là, Aber all die Diener, die dort sind, sie kümmern sich darum, ihm zu dienen. Aussi, Aber die, die ihm dienen, dienen auch seinen Kindern. Nein, nein. Aber jetzt als Söhne und Töchter, dort in dem Haus, dort wo Diener gegeben sind, die den Kindern dienen, sollten, sollten die Kinder mehr die Diener kennen oder den Herrn selber, den Vater selber. Halleluja. Vous oder sollten die Kinder dem Diener dienen oder dem Vater dienen bizarre, und deshalb Brüder, Schwestern de de ou de de la Bastion, de Gott hat ah, uns niemals dazu gerufen Fanatiker eines Propheten ein paar Apostel oder Prediger zu sein seid bitte nicht beleidigt aber das ist doch verständlich vieil... als Diener Gottes ich komme zurück Zurück zu dem Beispiel, mein Bruder. Wir können nicht die Diener anbeten, die in dem Haus des Vaters dienen. Und wir können doch nicht die Diener höher halten als den Vater selber. Wir können doch nicht mehr über die Diener sprechen als über den Herrn oder den Vater selber. Nun, wenn ich auch so bin, dann ist das doch mein Vater. Die Diener sind doch die Menschen müssen mein Vater gelandet werden. Amen. Selbst wenn die Diener gut sind, mein Vater ist doch viel wichtiger. Amen. Mein Bruder, meine Schwester. Das ist das, was Gott von uns erwartet. Das ist was Gott in seinen Kindern erreichen möchte. Das ist was Gott in seinen Kindern erreichen möchte. Wow. Dass du erstmal erkennst und und den Respekt er für das was er für dich ist. Was si papa Denn wenn der Papa nicht da ist, non, voulu, dann hätte ich die Diener auch nicht gekannt. Bah, papa. Aber weil der Papa da il war. Ah, deshalb sind die Diener da. Faire, und alles was sie tun. Es ist immer nur a weil der Vater ist Aber alles kommt vom Vater. Und du sagst, Papa, danke dir, du hast einen guten Partner. Ja, er hat mir gut gedient. Ja, gut gesagt, dass du ein guter Bruder. Mein Bruder, meine Schwester, das ist, was der Herr, unser Gott, das ist, was er erwartet von einem jeden Einzelnen dass wir erkennen, warum Gott uns gerufen hat. Aber wenn wir den kennen, der uns gerufen hat, dann wird unser Wandel mit ihm, er wird dann anders werden. So, wisst ihr, wie Gott handelt? Nun, ihr wisst es. Und er, ihr kennt ihn und ihr kennt, er kennt euch. Er hat einen Mann in den heiligen Schriften, der wirklich Gott geliebt hat. Und den Gott wirklich geliebt hat. Ihr kennt diesen Mann. Und es hat so sehr das Herz Gottes berührt, voilà, zu sehen die Reaktion von diesem Mann. Von diesem Mann. Und dieser Mann war Abraham. Denn er war besonders. Abraham lebte mit seiner Frau und seiner Familie in seinem Land und es ging ihm gut. Aber plötzlich hat Gott zu ihm gesagt, verlass diesen schönen Ort, wo du bist. Verlass deinen Vater, deine Mutter, dein Heimatland und gehe du in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und was wunderbar dabei ist. Gott, Abraham hat niemals mit Gott diskutiert la Paris, la Paris, und er hat nicht gefragt, Herr, was wird aus mir? Wie soll ich essen? Même, Aber hier Ici. weiß ich doch zumindest, wie ich mich ernähren muss. Aber dort, wo Mais du mich hinzimmern, wo soll ich schlafen? Wow. Wo soll ich essen und was soll comment ich essen? Wie soll es mir wohlergehen? Abraham hat nichts dergleichen gefragt, von Anfang an. Hatte Abraham immer Vertrauen auf Gott. Auch als er fragte nach einem Sohn, hat Gott ihm das Unmögliche gezeigt. Und Abraham, du willst ein Kind haben, schau doch mal die Sterne an. Das werde deine Nacht unmögliche Dinge. Aber Abraham hatte Vertrauen auf Gott. Voilà, Abraham und Abraham wandelte mit Gott. Puis, un jour, und eines Tages entschied sich Gott, dass er Sodom und Gomorra zerstören will. Und Gott kommt herab, Pour ce um das zu vollbringen, was ich er gesagt und, und er bleibt einen Moment stehen <coughs> und er schaut, und er sagt Folgendes: Werde ich Abraham verbergen, was ich tun will? Nein, das ist nicht möglich. Das Parce qu'Abraham a confiance en moi. Den Abraham a ne en Abraham lui-même. Abraham, Abraham, il croit ce que c'est de Je ne peux faire. pas ce que je veux dire, Abraham ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne pas. Non, Monsieur, non, Madame. Nein, mein Herr, nein. Pas dies ist nicht möglich. Eine Schaut eines, Ici, Christen, hier in der Heiligen Schrift, sie sagten, wir haben seinen Stern gesehen. Ont -ils vu cette Wie habt ihr diesen Stern gesehen? Cette Gott hat dafür gesorgt, dass ihre Augen diesen Stern sehen können. Cette étoil, und als sie diesen Stern Christ sahen, Dieu qui fait, und weil es Gottes Dort in der Tiefe ihres haben sie sich nicht mehr wie die anderen Menschen verhalten. Denn wenn sie wie die anderen Menschen verhalten hätten, hätten sie ihr Land niemals verlassen denn um sein Land zu verlassen La Femme, toi wegen einem einzigen du Stern da musst du schon verrückt sein un fou le Einen <lacht> ein Verrückter für diese Welt Quand Quand tu marre, toi, wenn Gott zu dir spricht seul. Seul. Du, wirst, du wirst ein Narr für die anderen denn du hey, wirst niemals mehr so handeln wie die Welt denkt, dass du handeln solltest que, des Sœurs die Welt möchte dass die Frauen mit Mini-Kleidern tragen und ihre ganzen Beine zeigen und, eh, das, das, und dass sie sich so anziehen dass man es nichts mehr verborgen wird monde, und die ganze Welt ist so und die ganzen Frauen sind so toi, Sœur, aber wenn Gott zu dir spricht Schwester er sagt, du bist meine Tochter. Dein Körper ist ein heiliger Körper. Ziehe dich an, so wie man sich anziehen muss. der Rock muss. so weit Und zwar so weit. Aber du gehst zur Arbeit Gestern. Ja, gestern. Patron Nun, gestern hat sich dein Chef gefreut, Siehst du kurz zurück in Einladung, hat ein Chef die sich Aber du kamst und hast das ja, Land halt. Er hat dein Herz Und am nächsten Tag. Ich mein Büro, die Kommst das das du mit deinem Kleid, was die. Und, und der, Fall der Chef sagt, hey, Angelina, geht's bei dir noch? Tu dis, mais qui va pas, und du sagst, was geht denn nicht? Tu dis, que ça bien, er sagt, geht's es gut dis, mais, mais patron, dit, non, Und der, der sagt nur etwas scheitert bei dir nicht tu zu. Pas, Aber was, tue was, tue, was geht denn nicht? Pas, was geht denn nicht? Dis, mais, même, er, er sagt, ja. du bist nicht mehr die gleiche. Dis, changé, und weißt du, warum ich mich verändert Ich bin nicht selber Angelina, nicht da? <laughs> et, et, et, qui changé, was hat sich verändert, C'est moi qui est ce que ça va bien aujourd'hui Non elle dit dis ça se dit c'est 50000 ou la même Ah j'ai pas le nom tu sais le problème c'est quoi und was ist das Problem? Ah, Nun, ich sehe, dein Stil hat sich verändert. Ah. ah. Was ist geschehen? Angelina ist aus dem Haus gekommen. Sie ist nicht mehr in den Dingen der Welt. Warum? Warum? Denn etwas ist in ihrem Herzen geschehen. Und ich habe immer Folgendes gesagt: Ich möchte, dass die Schwestern das so. Si wenn ihr lange Röcke trägt, weil die Botschaft dieses Satzes hat den Entfernen Gottes nicht getan. Amen. Il weil er sagt, weil der Prophet gesagt hat, lange Kleider zu tragen, deshalb tragen wir es. Nein. Gott hat niemals einen Menschen zu irgendwas verpflichtet. Bei Gott, muss es Du musst selber glauben, Mais dass mit es Dieu, ist die du ist. Hast Gott klar redet. Mein Bruder, meine Schwester, Gott kann sich doch nicht vertun. Sieh da, Paris. Wenn er zu dir gesagt und du überzeugt worden dann sehen wir an deiner Art, Schwester, wie diese Schwester hat sich wirklich verändert. Aber wenn du es tust, nur weil die Botschaft alles sagt, dit, und es alles tust, weil die Botschaft ist gesagt hat, in deinem Herzen, jour, irgendwo, es Okay, in, in deinem Herz, wird eines Tages ein Stolperstein sein. und an dem Tag, wo das, ah, und dann wirst du irgendwann sagen, ich habe all diese Dinge geglaubt, aber heute, finde ich, ist nicht mehr die Wahrheit. Warum? Warum? Denn weil du nicht von Gott überzeugt wurdest. Du hast es getan, weil Menschen es gesagt haben. Sí, Dieu qui aber wenn der Gott, der dich überzeugt hat, de Dieu de Donc, de Blas, die Bibel sagt, der Mensch fällt, aber das Wort Gottes bleibt ewig. Problem, hast. Denn dein Problem mit dem, was Gott gesagt hat, ah, dit, Toil, und sie sagten, wir haben seinen Stern gesehen, wir haben Stern gesehen, wir sind gekommen, ihn anzubeten. Sie hatten die Sicherheit, dass Sie etwas Echtes gesehen hatten. Nun, und auch wenn die Menschen Sie komisch angeschaut haben, denn schau, Sie waren nicht viele. Sie kamen aus dem Osten. Und ich weiß nicht, vielleicht sind Sie zwei Jahre oder wie lange gereist. Und jetzt kommen Sie auf Ihren Kamel nach Jerusalem rein. Ein, in einer Stadt, wo man Gott angebetet hat und schaut etwas. Sie waren Fremde, Als man sie anschaut, ach, die sind bestimmt gekommen, um was einzukaufen. Aber mit diesen Fremden war etwas Besonderes. Es war ihre Sicherheit. Es war ihre Überzeugung. Sie haben mit Überzeugung gesagt, wo ist der neugeborene König der Juden? Sie waren so davon überzeugt, wenn die Menschen sie anschauen, ihre Art, wie sie sprachen, nur die ganze Welt, die ganze Stadt liegt in der Zitterung. Und was sucht ihr? Dis, des Christen, sie sagen, wir suchen den neugeborenen König der Juden. Oh, man, Israel, in Israel war ein König. De dire, der in Aber sie sind nicht Amen. Aber diese Männer haben sich nicht darum gekümmert, wer der König dort war. Sie sagten, ja, dort ist ein neugeborener König. Und das hat die Stadt erschüttert. Das hat die Menschen überall Und die, die, die, die, die Nachrichten sind laufend. Bruder, Schwester. Bruder, Schwester. Das waren doch keine Prediger. Wir haben nicht die Prediger sind ein Prediger und die Welt da nicht gekommen, das Evangelium dort zu predigen. Predikator, oh, Nein. Sie hatten ihren Prediger. In Jerusalem gab es vier Prediger. Aber sie hatten einen Gott, der predigen konnte, dass Jesus geboren war. Bruder, Schwester, wenn Gott eine Botschaft zu geben hat, auch wenn die Menschen den Menschen Sie hatten, mein, Sohn. mein Bruder, mein Bruder, mein auch möchte. Es waren Männer, die sagten, sie glaubten an Gott und die das Wort Gottes predigten. Und sie waren fest verbunden mit dem, was Moses gesagt hatte. Schaut euch dieses an. Juste y Regardez ceci. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. le ça. Regardez ça. Regardez nun, dieser Mann, der hat sich für so, sich gehalten, mein Mann, hat sich etwas höher gehalten. Tout le monde savait que si Dieu devait faire quelque chose, il devait passer par Caïphe. Und alle Leute wussten, wenn Gott hier was tut, dann nur durch Caïphe. Mais la plus grande, la plus précieuse, la plus merveilleuse Promesse. Aber diese herrlichste aller Verheißungen. C'est que ce Messie doit aller de Panase, c'est que Dieu. Dass dieser Messias geboren wird in der Heiligen Stadt. Und dass er geboren wird. Kaif nicht ja, der der, also der Hohepriester Priester Kai, war nicht und wusste nichts. Ja, ja. All die Prediger und Schriftgelehrten dort wussten von gar nichts. Und trotzdem, haben sie, trotzdem haben sie gepredigt und gelehrt und Halleluja gesagt. Der Messias wird kommen, der Messias wird kommen, der Herr wird tun. Aber dieses große Ereignis geschah dort in Jerusalem. Und das Wichtigste an der Sache, es war der Besuch des Engels Gabriels, Bruder, Schwester. Der Engel Gabriel, ein Botschafter Gottes der in der Gegenwart Gottes verweilt. Er kommt von Gott gesandt. Er läuft an dem Tempel und an den Hohen Priestern vorbei. Und er kommt in ein kleines Dorf. Nicht zu einem großen Prediger oder einem Wohnbekannten. Er kommt zu einer Frau einer jungen Mädchen, jungen der Engel Gabriel, de ein Botschafter Gottes. Et und sie dachten, er müsste bei Kalfas, dem hohen Priester, vorbeikommen, und <reizung> <reizung> dort in der Klasse der Leviten war der hohe Priester obendrein, und, oh, und der Engel hätte ich auch vorher mal besuchen sollen, um zu sagen, ich möchte <reizung> das bekannt geben. Kein Schriftgelehrter, kein anderer Prediger, sondern er ging direkt in ein Dorf, wo ein junges Mädchen war. Nun, und wann niemand, der dieses Mädchen sah, hat er irgendwelche Aufmerksamkeit geschenkt. Aber seht, der Engel Gabriel spricht zu ihr, und er begrüßt sie mit einer außerordentlichen Begrüßung. Meine Schwester, ihr seid die, die heute hier sitzen, und ich stelle die Frage, die ihr stellen sollt Und ihr fragt euch: In den Augen Gottes habe ich überhaupt ein Wert? Nun, mein Ehemann schaut mich nicht sehr freundlich an. In meiner Gemeinde schaut man mich auch nicht sehr nett an. Und da, wo ich bin, schaut man mich auch nicht so lieb an. Und über allem, hier in dieser Botschaft, nun, vielleicht werdet ihr mich hassen, aber es ist euer Recht, in dieser Botschaft sind Prediger, nun, also, und wenn Sie sagen, was der Prophet gesagt hat, geben Sie ihn falsch wieder, denn so hat er es nicht gesagt. Oh, ja. Werden die Schwestern teilweise behandelt, als ob sie der Tipp Fußabtreter im Haus sind? Ja. Ja. Nur weil der Prophet gesagt hat, die Frauen sollten so oder so sein. Keinen Wert in den Gemeinden. der das Einzige, was Schwestern tun dürfen, ist, halte den Mund, seid unter seinem und hört zu. <lacht> und das ist wichtig, dass ihr das versteht. <lacht> Nun, es gibt Länder, wo, wo die Professor noch nicht mal mit den Predigern sprechen dürfen. Aber das war niemals der Wille Gottes. Nun, es mag vielleicht Predigern schockieren, aber es gibt etwas. Ich habe es gelesen in Brüssel. In der Weise, wie man die Frauen präsentiert, in dieser Botschaft. Bringt man die Schwestern oft in eine niedrige Position. Aber das war niemals der Wille Gottes. Und das war niemals der Gedanke Gottes. Denn wenn wir lesen, nun, wir wissen, dass die Frau nicht in der Originalschöpfung war. Nur so, deshalb konnten all diese Dinge mit der Frau geschehen. Nur so, man wird mich heute. Vielleicht ein bisschen verachten, aber es ist mir egal. Aber ich möchte, dass wir die Dinge doch gut verstehen und den exakten Gedanken Gottes. Wenn wir lesen dort in 1. Mose, dort in Kapitel 2, glaube ich, ist es. Wir können Kapitel. Äh, im 1. Mose Kapitel 1, dort im Vers 26, hört genau zu, was die Bibel sagt. Und Gott sprach. Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sein, die da herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Folgt ihr mir? Vers 27. Es liegt nicht ich, die Bibel. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. und er schuf sie, einen Mann und eine Frau. Donc, quand même la qui vient das ist doch die Schöpfung, die von Gott kommt. Und das ist in und das ist in 1. Mose 1, Kapitel 27, wo wir sehen, Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen. Und er schuf ein Bild Gottes. Und er, es heißt, er schuf sie, einen Mann und eine Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen. Seid fruchtbar und mehret euch ab, und füllet die Erde und machtet sie euch unter dann, und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriegt. Und jetzt sehen wir Kapitel 5 von 1 Moses und in Vers 1 lesen wir. Und dies ist das Buch des Menschengeschlechts. da Gott den Menschen schuf, de machte er ihn nach dem Bilde Gottes, il créa et la femme. er schuf sie einen Mann und eine et Frau il les bénit, und segnete sie et il appela du und hieß ihren Namen Mensch zu, furent. zu der Zeit, da sie geschaffen wurden. Und seht ihr, mein Bruder, meine Schwester, das, was die Heilige Schrift uns sagt, wie Gott die Dinge gemacht hat. Und wenn wir sprechen über Dinge, die den Herrn betreffen in der Schöpfung, wenn wir sehen, wie die Frau kundgetan wurde, Sie kommt nicht von etwas, was abstrakt war und nicht die Schöpfung Gottes war. Und deshalb müssen wir respektieren, das was Gott getan hat. Sie, denn wenn heute, wenn wir einen Erlöser haben, nur ist es deshalb, weil es dafür eine Frau gebraucht hat. Nun, ich weiß, ihr seid sehr stille geworden. Denn wir kommen in eine Gegend rein, wo die Menschen nicht gerne reinnehmen. Aber mein Bruder, meine Schwester, das ist das Wort Gottes, das ist die Bibel. Denn du, Bruder... Du kannst aus deiner Frau. Du kannst mit deiner Frau, die eine Tochter Gottes ist, nicht so verfahren, wie du willst. Du kannst sie nicht wie irgendein Objekt behandeln nur weil du männlich bist. Ah, toi, Denn wenn du das machst, dann beleidigst du Amen. Gott, Dieu. indem du zu et Gott sagst, du hast schon einen großen Fehler gemacht, eine Frau geschaffen zu haben. Aber Gott hat keinen Fehler gemacht. Dieu. Nein, mein Herr, ne Gott macht keine Fehler. Fait, Alles, was Gott tut, er macht es so ein Fehler. Und wenn Nein, Gott einen Fehler gemacht hätte, wen nennst ich... du Rufst du? hast Ja, du verstehst es. Nun, bist du nicht genannt die Braut Christi? Ja denn der, du bist genannt das Reich des Glaubens de und bist du nicht froh die Braut Christi zu Donc sein so hat Gott keinen Fehler gemacht Gott weiß was er tut von Anfang bis Ende und das Problem ist dass du falsch beachtest das was Gott tut si tu bien les que denn, fait, denn, wenn du wenn du nur richtig die Dinge sehen könntest, die Gottes tut, dann würdest du Gott deinen Herrn anbeten. Eine Tochter Gottes ist eine Ehefrau, die wir ehren und respektieren sollten. Und nicht, dass ihr sagt, dass der Bruder Lefesse gegen den Propheten ist. Nun, als der Prophet sie Rikis und Rickettas nannte, hatte Gott ihn nicht davon zurückgeholt. Er liest die Broschüre, nicht wahr? Nun, meine Töchter sind doch nicht Rikis und Rickettas? Sicherlich nicht. Denn eine Tochter Gottes ist eine Tochter Abrahams. Nun, wenn ihr den Propheten liest und zuhört, hört in rechter Weise zu, Alors, nous il damit -il ihr wirklich ver versteht. Vers Nun, sie gingen zu, kam zu Maria, denn Gott hat Maria geliebt. Eine junge Jungfrau, die dort war. Der Engel ging nicht zu den großen Predigern, um diese tolle Nachricht zu bringen. Aber er ging zu diesem jungen Mädchen. Und der Engel Gabriel sprach zu ihm. Und der Engel Gabriel hat sich sehr um seine Umgebung bemüht. <lacht> Habt ihr gesehen, wie der Engel Gabriel zu ihr sprach? Als, der, als Gabriel zu ihr sprach und Maria zu ihm sagte: Wie wird dieses geschehen? Denn ich weiß von keinem Mangel. Und das ist oft das Problem, das wir Prediger haben. <lacht> Et à un certain moment, on se prend tellement du droit beaucoup plus haut ouais, mais... par rapport au peuple du temps nehmen wir uns oft zu wichtig über den Volk Gottes. Und wir denken, wir können zu Ihnen reden, egal wie, nur weil wir Pastoren sind. Ihr müssen mir zuhören, ihr müsst machen, was ich sage. Jemand, der so ist, der ist nicht gerufen, Gott zu dienen. Ein Diener Gottes, der muss das Volk Gottes lieben. Und der muss das Volk Gottes respektieren. Denn es ist nicht sein Volk, es sind nicht seine Schafe, es sind die Schafe Gottes. Schaut genau mit dem Engel Gabriel und Maria. Und Maria sagte, wie soll es geschehen, ich weiß von keinem Mann wenn es ein Prediger gewesen wäre. No, oui. de no, der Prediger hat gesagt, was mit dir, bist du unglaublich, glaubst du, nicht so das war Gabriel klar, Aber Gabriel war so nicht. Gabriel a simplement. Gabriel schaute nur, il a dit, und il a er hat ja gesagt, er sagte, der Geist Gottes Wisst ihr, warum Gabriel Respekt vor Maria hatte? Gabriel wusste, was Gott über Maria Lorsqu'un wenn, wenn ein Prediger weiß, was Gott über sein Volk denkt, de dann wird er Respekt vor ihnen haben. Wir haben es keine Angst, keine Angst zu haben. Denn Gott für das Volk, das ihr seid, er hat sein Leben für euch gegeben. Ihr habt mehr Wert als die Engel. Denn dann, wer euch anfasst, Amen. er verfasst ihn auch an. Oh, Und das ist genauso mit den Predigern. Wenn du, als Prediger, wenn du als Prediger ein Kind Gottes anfasst oder ein Kind Gottes verletzt, hast du als Prediger Gott verletzt. Und das ist 100% die Wahrheit. Und deshalb, er hat so zu Maria gesprochen. Und ihr wisst, wie Maria das Wort Gottes glauben konnte. Denn Maria durfte nicht zweifeln und konnte nicht zweifeln. Und sie hat das Wort Gottes angenommen. Und die Sache wurde erfüllt. Und wie ihr wisst, wie Gott die Dinge gemacht hat. Diese Männer kamen nach Jerusalem. Und, und diese Männer sagten, sie, wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Und deshalb dort in Jerusalem kamen sie an. Ihr wisst, Marie war in Galiläa. Und sie ist in Galiläa schwanger geworden. Und wie ihr wisst, sie hat überhaupt keine Absicht, sie ist irgendwo hinzugehen. Nun, sie ist dort in Galiläa schwanger geworden. Und sie dachte, sie wird in Galiläa das Kind bekommen. Aber Gott, er ja. über seinen Mord. In der Heiligen Schrift. Es war nicht Galiläa, wo er gebärmt. Es, es war in Bethlehem selbst wenn du nicht dem Worte glaubst aber wenn Gott es erklärt hat wird es sich genau dort erfüllen wo Gott es gesteckt hat Maria hatte nicht die Absicht der Früchte sie lebt in Galiläa und sie wird das Kind in Galiläa aber es musste die Schrift erfüllt werden es war dann mit der Dort war es in Bethlehem und, la, la und deshalb wurden die Gesetze des Landes verändert, la de damit das Wort Gottes wirklich sich erfüllt. Ja Maria war hochschwanger, sie war bereit, in Galiläa das Kind zu bekommen, aber Gott hat dafür gesorgt, dass sie dorthin mussten, das Gesetz kam, es muss, dass jeder in seine Heimatstadt zurückgeht, und wo mussten sie hin? Nach Bethlehem. Und so sind sie nach Bethlehem gekommen. Also ja, dort, die, sind, die Magier sind nach Jerusalem gekommen. Und als man es geprüft hat in der Heiligen Schrift, hat man gesagt, in Bethlehem. Nun, Jesus... Jesus? Ja. Jesus hat Maria nach Bethlehem geführt. Aber schaut eines. Als das Kind geboren wurde, als das Kind geboren hat, das ist wirklich besonders. Da waren große Prediger. Die Engel kamen heran und haben gesungen. Der Engelgesang war zu hören. Mais qui les anges sont-ils allés pour annoncer la plus grande et la plus grande? Wo sind die Engel hingegangen, um diese wichtigste und teuerste Botschaft anzukündigen? Ist die Gehen Sie zu den Prädikanten. War es bei den Hohen Priestern? Non, Monsieur. Nein, es die Berger, die sie, die, sie, ka vie. sie kamen zu den Hirten mit Ihren Schafen. Bergers, Ils disent, aussi bombe, und die Engel haben den Hirten verkündigt, eine frohe Botschaft. La plus grande, die la plus prudente, die die schönste und höchste, wichtigste, frohe Botschaft, es war dort auch zu den Hirten, denen das Wort verkündigt wurde. Geht dorthin, dort werdet ihr ihn finden. <lacht> Und wem konnte Gott zeigen, dass er geboren war? Es war den Magiern, im Osten. Und was haben sie gesagt? Wir haben seinen Stern gesehen. Und wir sind gekommen, ihn anzureden. Und ich werde hier schließen. Ich habe eine Frage, die ich euch stellen möchte. Was habt ihr gesehen? Das ist eine Frage, die ich das ist die Frage, die ich euch heute stellen möchte. Was ist, habt ihr gesehen? Der Herr Jesus in Lukas Kapitel 21, er sagt eine Sache zu seinen Jüngern. Lukas 21, ich glaube, das ist es, Lukas 21, seht, Lukas 21. Lasst uns lesen ab Vers 29. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Seht an den Feigenbaum und alle Bäume. Habt ihr das schon einmal gelesen? Ich möchte euch etwas zeigen. Matthäus in Kapitel 24, ich glaube dort ist es, dort in 24, Kapitel 24 Matthäus, Vers 32, als man dem Herrn die Frage stellte für die Zeit des Endes, in Vers 32 sagt ihr, an dem Feigenbaum lernet ein Gleichnis. Wenn sein Zweig jetzt saftig wird und Blätter gewinnt, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Und er sagt. Nun, er macht hier das Gleichnis vom Feigenbaum. Wenn diese Blätter wieder ausschlagen und, und, und den Blättersaft gewinnen, ihr wisst, der Sommer ist nahe. Und ich habe eine Frage an euch. Woher wisst ihr, dass der Zweig jetzt saftig wird und Blätter gewinnt? Woher wisst ihr dies? Dass der, zweiten, der, der, der zweite zweiten Baum saftig wird. Woher wisst ihr, dass die Blätter wieder wachsen? Nun, ich weiß es deshalb, und dass die Blätter herauskommen, nun ich muss etwas sehen. Was muss ich muss etwas haben? Was muss ich haben? Es ist das, was uns in Lukas Kapitel 21 gesagt wird. Und er sagt ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn Sie jetzt ausschlagen, also, dann seht ihr und wisst selber, wenn ihr was tut, wenn ihr schaut, dass der Sommer nahe ist, es il il est, est il est est not ist notwendig, not dass ich sehe, dass wirklich die Blätter herausgekommen sind. Es ist nicht genug, dass ich es sage, ich muss es sehen und meine Augen dass die Blätter ausgestattet dann bin ich sicher dass der Sommer da ist und deshalb sagt er in der Weise also auch ihr wenn ihr dies alles seht geschehen es geht nicht nur dass der Prophet es angekündigt ihr selbst Sehen. Chance, ihr selber müsst es sehen, ihr selber müsst die Dinge wissen, das Zweite, es ist zu sehen, so. die Sache zu sehen, die bekannt gegeben wurde durch die Heilige Schrift, was seht ihr? Nun, als die Weißen die Sterne gesehen, die Sterne Stern gesehen haben, brauchten sie keinen Prediger mehr, um ihnen zu sagen, dass der Messias geboren war. Il Il war. Sie brauchten keinen Propheten, der es ihnen sah. Nein, Nein. Als Nein. sie Nein. selber es gesehen haben, wussten Nein. sie, Nein. er ist geboren. Nein. Und sie sind aufgestanden, Nein. mit, Nein. mit, mit Bruder, Schwester, Nein. Sie haben nicht auf die Gefahren nicht die Schwierigkeiten des Weges sie waren überzeugt und das ist von Gott gesagt <repros> und es wird geschehen. Et Et sie brauchten nur etwas, Et là, Et dass ihre Augen es sehen und dass Gott vollführt, was er sagt. Sicher und dann werden wir dort ankommen. Aber ihr, was habt ihr, was seht ihr? Es sind Jahre, dass euch gepredigt worden ist. Und man hat euch viele, man, man, man, man hat viele Dinge und Offenbarungen erklärt. Aber bitte, ich werde damit schließen. Was seht ihr? Denn wir sind das Volk Gottes. Wir sagen, dass es das Volk Gottes ist. In Jerusalem in Israel gab es viele Predigate. Dort, dort, in Jerusalem waren viele Prediger. So. Bruder, Schwester. Sie waren da? Aber Maria? Sie war nicht von einem anderen Land, sie war in Israel. Das Event ist passiert, in Wahrheit. An Israel, an Dieses Ereignis mit dem Engel Gabriel fand in Israel statt. Nun, die Reise von Galilea nach Bethlehem war in Groß- und die anderen waren so weit weg. Die anderen, die so weit weg waren, wussten, etwas ist dort geschehen. Denn sie haben den Stern. Und sie si vous aussi, Und deshalb Ils Sie, ont pris le pour avec, en de qui sie haben ihre Geschenke mitgenommen aus Konsequenz. Die... Okay. Sie Amen. haben das Gold, die den Weihrauch gebracht die Gottheit. Oh. Sie waren so überzeugt. Ouais, Bruder, Schwester, es sind immer schon ja, dass man euch gepredigt hat. Jedes Jahr macht mein Bruder Vereinersammlungen. Ja, oder die Konferenzen. Aber die Frage ist diese. Was sieht man? Gott hat gesagt, kann ich vor Abraham verbergen, das, was ich tun werde? Denn Abraham war ein Auserwählter Gottes. Bist du ein Auserwählter Gottes oder nicht? Bist du auserwählt? Denn du sagst, du bist die Braut Christen, die, die, die Auserwählten sind die Braut Christi. Also, was siehst du heute Abend? Was siehst du, mein Bruder? Er sagt Lücke. zu seinen Jüngern, in Lukas 21, Vers 20, wenn ihr seht, werdet Jerusalem belagert mit einem Herrn, so merkt, dass herbeigekommen ist seine Verwüstung. Deshalb, wir müssten die Dinge sehen. Und wenn ich das sehe, dann weiß ich, die Zeit ist gekommen. Aber ihr, was habt ihr gesehen? Nun, ihr sagt, ach, Bruder, wir glauben den Propheten, aber es sind noch 50 Jahre, dass der Prophet gegangen ist. Was seht ihr heute? heute was seht ihr? Denn wenn ihr den nicht seht, dann könnt ihr euch nicht vorbereiten. Wenn ihr nicht seht, Ihr ja, könnt ihr nicht erkennen, in welcher Zeit wir sind. Nur um zu wissen, in welcher Zeit wir sind. Müssen wir sehen. Und wir müssen sicher sein, dass dies die Sache ist. Denn Gott hat viele Dinge vorausgesagt. Und wir sind zu einer besonderen Zeit. Was seht ihr? Mein Bruder, meine Schwester. All die Versammlungen, die unser Bruder hier arrangiert, kommt ihr nur zum Essen? Du kommt ihr auch im Hotel zu schlafen? So argent pour und soll er sein Geld dafür gebrauchen? Glaubt ihr, er tut das damit nur Menschen? Die es Denn wenn es von ihm selber wäre, dann hätte er es schon längst aufgegeben. Aber das ist etwas, das ihn drängt. In ihn selber. Damit ihr hier versammelt sein könnt. Wenn er es niemals gemacht hätte, dann hättet ihr mich nie gehört. Ihr hättet niemals Bruder Marcel gehört, niemals oder Alex. Was denn Wie Gott hat gewollt, das ihr das das Und Gott hat in Alfred, think, und es in sein Herz gegeben. damit das es ist das das so es es es nicht Schwestern, wenn ihr nicht aufpasst, ihr werdet dort antworten an jedem Tag. Was seht ihr? Es ist, ihr müsst etwas sehen. Warum kommt ihr zur Konferenz? Fürs Hotel Fürs Essen oder ja. das Brot, das hier ist. Okay, okay. Es sollten genau nachdenken. Senior, was ist das Anziehen da auf dem Berge? Warum ist dort dieser warum, warum, warum macht dieser Mann das? Und ich gebe ihm Geld. Wie auch nicht. Nun, ich komme nicht wegen Geld. In. Was sehen wir? Sie haben den Stern gesehen. Und Sie haben sich daraufhin von den Weg gemacht. Wir sind im Laodicea-Zeitalter. Was seht ihr? Okay. Bruder, Schwester, was okay. seht ihr heute? Okay. Wenn ihr nichts okay. seht, dann werdet ihr euch nie verändern. Okay. Ihr müsst etwas sehen. Okay sagt mir nicht, ich habe den Propheten gesehen, der Prophet ist gegangen. Aber was seht ihr heute? In welche Richtung wollt ihr gehen? Denn wenn ihr seht, was und euch Gott die Augen öffnet, dann wird er euch führen. Wisst ihr, was mit ihnen hat Die Bibel sagt, der Stern hat sie weitergeführt. Und der Stern hat sie geführt dahin, wo sie hingehen mussten. Sie haben den Stern gesehen. Ihre Augen waren auf den Stern gerichtet. Und der Stern hat sie geführt bis dahin, wo sie hin mussten. Aber was sieht ihr? Was siehst du, mein Bruder? Lass uns aufstehen. Ich möchte noch einmal diese Frage stellen. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich rufe sie mit Namen. Ich ziehe sie heraus. Ich gehe vor ihnen her. Und meine Schafe folgen mir. Und die Frage ist diese. Siehst du den Jesus, dem du nachfolgst? Denn, Bruder, Schwester, du musst etwas sehen, an dem du dich festhalten kannst, dass du absolut sicher das ist Gott das ist, das ist die Kinder Sie ging nicht in Dunkelheit. Sie sahen die Feuersäule. Und sie sahen sie. Und sie folgten ihr. In der Nacht war es eine Feuersäule. Und dann war es tagsüber die Wolke. Sie folgten ihr nach. Heute, wem folgst du nach? Wem folgst du, mein Bruder? In den Bitten.